Heute zeigen wir euch die Uneinigkeit der Navigationsgeräte, wir berichten von einem Treffen mit Freunden, fahren über mehrere Grenzen und zeigen euch was noch alles auf einer langen Strecke über vier Länder zu sehen ist. Herzlich willkommen zu unserem vorerst letzten Video aus Portugal. Unser Ziel geht Richtung Braganza, die Navigation sagt, nächste Kreuzung rechts abbiegen. Rechts abbiegen, das ist offensichtlich nicht erlaubt. Also geradeaus, Okay. von der Navi akzeptiert. Und jetzt müssen wir wohl auch durch diese hohle Gasse fahren, die uns die Navi sogar vorschlägt. Also die Navis sind wieder optimal eingestellt. Domdom sagt, wir sollen jetzt rechts fahren. Wir können aber auch zwei Minuten schneller fahren und dann können wir geradeaus fahren. Und Apple sagt, wir müssen links abbiegen. Was machen wir jetzt? Könnt ihr uns einen Tipp geben? Das ist ganz einfach. Tada! <lacht> und da schauen wir jetzt nach. <lacht> nach Nisa und dann hier hoch. Das ist auch mal ein Uhr, oder? Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich den Ratschlag von der Ossi befolgt. Und jetzt schauen wir mal, ob der was wert war. Ja. <lacht> Und? Nach was sieht es aus? Genau. Wir machen eine Orangenpause. Genau. Wir sind jetzt schon ziemlich weit gefahren, also haben schon einige Kilometer hinter uns. War eine sehr schöne Fahrt. Ja, eben. und ja, das haben wir einfach mal gedacht, jetzt halten wir mal an, es ist hier auch eine ganz nette Gegend. Hier fängt irgendein Nationalpark an. Und ja, wir sind hier ganz alleine. Ich glaube. Da fahren außer uns überhaupt keine Autos. <lacht> da gibt gar keine Autos drauf. Ja, wer weiß. Also auf jeden Fall. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Und, Immer wieder länger. Oh, Orange. Ich liebe diese Orangen. <lacht> so. ja. Also jetzt geht es weiter. Und äh, ich habe drei Anweiser hier. Die, bei Navis habe ich stumm gestalten, ja. Denn von drei Frauen kann ich immer nichts reinreden lassen. Und die einzige, die reinreden darf, das ist die Ursi und die habe ich auch richtig geleitet. Naja, es geht halt nichts über diese alte Straßenkarte. Und wenn man in der Lage ist, Straßenkarten zu lesen, ist das ja auch kein Problem. Richtig, die anderen beiden waren sich ja <lacht> uneinig, wie wir euch gezeigt haben. Und jetzt bin ich auf den richtigen Weg gekommen, danke Ursi. Ja. Genieße noch, Helle ist natürlich schon wieder fertig, aber ja, ich <lacht> bin auch gleich soweit und dann, dann geht's, geht's weiter. weiter. Sehr tolles Land. Ja, hat sich gelohnt, dass wir hier unsere Rundreise gemacht haben, aber jetzt sind wir in Spanien. Gleich? Wieso gleich? War doch schon? Nee, die kommt jetzt gerade. Oh, habe ich ein bisschen zu früh die Kamera eingeschaltet? wir sind, wir sind noch, noch sind wir in Portugal. Noch sind wir in Portugal. Ich bin okay. ein bisschen zu früh verabschiedet. Ah, okay, aber das kann sich nur noch um. Minuten handeln und dann hier fahren wir gerade noch am Stausee vorbei, so wie es aussieht. Das ist der Grenzfluss, der interessant. Der Grenzfluss, ah, das ist der Grenzfluss, würde der Helle sagen. Dann zeige ich euch das jetzt mal. Die andere, oh, andere Seite. Da kommt Spania. Oh, Mann, so schnell! Hallo Okay, Spania. Jetzt sind wir in Spanien! Hallo Espanja! Hola! <lacht> so, und weiter geht's! Es ist schon sehr erstaunlich, was man auf der Strecke von Portugal nach Andorra für unterschiedliche Landschaften erlebt. Einen kleinen Einblick geben wir euch gerne. Die Vielzahl ausführlicher zu zeigen, würde den Rahmen jedoch sprengen. Hier fahren wir durch Villa Campo, gleich nach der Grenze, eine Ortschaft, die durch Steinmauern geprägt ist. Kurz darauf fahren wir auf bis zu 1200 Metern Höhe in Ortschaften, die noch mitten im Winter feststecken. Auf dieser Höhe verbrachten wir auch unsere Nacht für die Weiterfahrt zum Treffen mit unseren Freunden, die ihr sicher aus YouTube kennt. Wow, war das jetzt eine Landschaft. Wir sind heute schon den ganzen Tag durch verschiedene Landschaften gefahren. Und jetzt hier haben wir sogar noch Schnee. Wir sind jetzt zwischen, damit ich es richtig sage, ein Moment, zwischen Soria und Saragossa. Und, und hier liegt überall noch Schnee. Halt ganz wenig, aber es ist immer noch Schnee. Und es war auch ganz schön kalt heute, gell? Und ich glaube zwei Grad haben wir mal vom Einkauf verwahrt. Krass, krass. Also das Spanien ist schon sehr vielfältig. Ausgeschlafen ging es auf die nächste Etappe, Richtung Leida. das liegt direkt auf dem Weg nach Andorra. In einer Ortschaft bei Leida, nämlich in Almazelles, haben wir uns mit Karin und Marco vom YouTube-Kanal Camperfan auf einem Wohnmobilstellplatz verabredet. wollten wir uns so gemütlich mit Camperfan, also mit Marco und mit der Karin, hier treffen. Und was ist? Er hat leicht Probleme mit dem Moby Dick. Ja. Der will nicht so richtig. Also leicht ist ein bisschen untertrieben. Es läuft das Wasser raus, der Frostwächter ist kaputt, so wie es aussieht, oder? So wie es ausschaut, ist der Frostwächter defekt, weil es, äh, wir haben jetzt 20 Grad im Wohnmobil und der löst immer noch aus. Also irgendwie muss da defekt sein und vorher ist sogar Wasser durch die Pumpe rausgelaufen. Vielleicht ist auch was mit der Pumpe. Also wir müssen in die Werkstätte sowieso jetzt. Ja, so ist es, jetzt wenn man haben wir unterwegs von, ist. Jetzt von, von, von Ursia und Heli einen Schlauch gekriegt nach einem Festen, um, das, um den Tank zu entleeren. Dass mindestens mal kein Wasser mehr im, im Tank drin ist, das ist das Wichtigste, mhm. jetzt, dass mal alles leer ist. Normalerweise wollte man Wein trinken, aber jetzt wird man so <lacht> Jetzt gehen wir dann zum Wein über, wenn der Tank leer ist, da schon mal. Ja, ist echt. Der Wohnmobilstellplatz in Almarcelles ist übrigens sehr empfehlenswert. Er ist liebevoll angelegt, er ist relativ ruhig und bietet sich durchaus an für eine Übernachtung, bevor man nach Andorra weiterfährt. wo war das ja und von daher mit wem sprichst du da aus ich? <lacht> ja ich spreche jetzt hier mit unseren freunden karin und marco von der ha, ha, camperfan haben, haben wir gäste hier <lacht> und wie ja <lacht> ihr kennt die schwierig das sind also karin und marco von camperfan ja. Und die ja. haben ein ganz spezielles Projekt, was ihnen am Herzen liegt und was hochinteressant ist. Ja. Vielleicht und, ich noch, ja. ja. Und vielleicht kriegen wir von euch zwei Worte zur Erklärung, was da los ist auf eurem Kanal. Ja, ja. Kannst du, du sagen? Nein, du kannst Projekt also, Die Idee wäre vom südlichsten Punkt von Tarife bis zum nördlichsten Punkt von Europa fahren, also von Tarife bis zum Nordkap hoch. Und zwar vom kürzesten Tag des Jahres, am 21. Dezember bis zum 21. Juni, bis zum längsten Tag, am nördlichsten Punkt zu sein. Aber wir haben ein Problem. Mhm. Wir haben im Moment, mit dem Moby Dick ist ein bisschen der Wurm drin. und wir, wir müssen in die Werkstätte und äh, ja, mal schauen, ob es überhaupt dann weitergeht. Aber wir hoffen natürlich, dass es ja. weitergeht. Ja. <lacht> Also, dann wünschen wir mal viel Glück, dass das gelingt, ja. dieses Problem. Wir verlinken den Kanal auf jeden Fall oben. Dann schauen wir mal rein bei den beiden. Und wenn sie ihr Fahrzeug wieder fit haben, dann geht die Fahrt weiter. Genau. Genau. Ja. Ossi, machen wir so? Genau, so machen wir das, ja. So, wir müssen euch leider wieder abschalten. Wir haben noch so weiter so Jetzt gibt's Raclette. Improvisiert. Mit unserem neuen Raclette dass wir in Sarkres gekauft haben. Ursi freut sich drauf. Ja, wir probieren es jetzt aus und jetzt warten wir auf unsere Gäste. Und wie wird das Raclette betrieben? Natürlich mit der mobilen Bauerstation von EcoFlow. Dafür haben wir sehr dabei. Sag jetzt nichts mehr dazu. Was sagt? Was machst du mit der Powerbank? Schauen wir du mal, ob das funktioniert mit der Powerbank. Die war sich schon ganz skeptisch. <lacht> Kann ich dir etwas helfen? Ja, einfach da einschalten. Einschalten? Man bräuchte wie über drei Hände. Aber wir sind alle ja behindert und haben nur zwei. Können <lacht> sie? Oh, gotta, gatter. gotta. Got ja. So, also schalte mal das Raclette ein. Ähm, mal ähm, Wo geht ich das, das an? an? Ja, da am Ding. Da ah am... ja, jetzt sehe ich es. Zack, da klebe ich es an. Und? Und? Tut sich was? Nö. Nee. Doch, oder? Ja, ist schon 2% gefallen. <lacht> 340, 340 Watt. Ja, das also, funktioniert wie erwartet. <lacht> Und wir schauen, schauen wir mal, wie lange. Normal müsste es 1,5 Stunden gehen. <lacht> So lange, ja, ich habe nur so gesagt. Ne? Aber ich bin echt gespannt. Also ja. guten Appetit. Ja. Ja. Wir ja. haben ah, heute ja. wieder ein Kamerateam dabei. <lacht> <lacht> Alle freuen sich aufs Essen, aber wenn YouTuber zusammen sind, dann sind die Kameras noch wichtiger. <lacht> ja, aber die schalte wir ja jetzt gleich aus, weil aus, wir ja. gehen jetzt zum gemütlichen Teil über und wie ihr seht, heute gibt es bei uns Raclette. Jawohl. Und mhm. wir haben ja auch Schweizer Gäste. Ja, ja. und ja. mit improvisierten Zutaten. Ja, ja. Wer hat es erfunden? Die nein, Schweizer! Nein. <lacht> also, wie ihr seht, schöne gemütlicher Abend da mit Usi und Hele zusammen mit Raclette. Und sie weihen gleichzeitig ihren neuen Racletteofen ein. Und das, da fühlen wir uns natürlich geehrt, mit uns Schweizer diesen Racletteofen ofen <lacht> ja. Jetzt guten Appetit und ja. Mahlzeit! Jawohl, ja. Elektrik! Gegen Handarbeit ja. <lacht> hm, mit Katzen, also analog ah, genau. und digital, oder? Ja, ro romantischer sind definitiv die Katzen, <lacht> aber moderner ist natürlich schon die elektrische Variante. Vor allem bei uns würde es nicht funktionieren, Käse obendrauf wird bei uns nicht funktionieren. Ah. Ja, das sind natürlich Schweizer, die wollen das von unten haben, <lacht> wir, wir Deutschen nehmen das von oben. Wir machen es nämlich. Es hat uns sehr gefreut, dass dieses Treffen geklappt hat. Der Abend wurde sehr lang, sehr lustig und sehr informativ. Am nächsten Morgen machten wir uns mit nur mäßig gefüllten Dieseltank auf den Weg Richtung Andorra. Die Stadt von Andorra ist die Stadt Andorra La Vella, und unser Plan war, dass wir zumindest eine Nacht in Andorra verbringen: entweder auf einem Wohnmobilstellplatz oder auf dem Campingplatz. Steil ging es hoch zum Wohnmobilstellplatz, und als wir dort angekommen sind, stellten wir fest, das ist nicht der Platz, an dem wir stehen möchten, und so fuhren wir weiter Richtung Campingplatz. Musik Was wir uns auf keinen Fall entgehen lassen wollten, war der günstige Treibstoff. Immerhin kostet der Liter Diesel 20 bis 30 Cent weniger als in Spanien. Richtung Campingplatz und als wir an der Auffahrt zum Campingplatz standen, waren wir uns einig, dass wir eigentlich gar nicht in Andorra bleiben möchten. Wir wollen auch nichts zollfreies einkaufen. Wir fahren gleich sofort weiter nach Frankreich. Andorra. Das war's mit unserem Urlaub? Ja, wir waren jetzt auch ziemlich lang unterwegs und bis wir dann zu Hause sind, sind wir dann acht Wochen unterwegs gewesen und ich freue mich jetzt wieder auf zu Hause. Ja, wir wollten noch was zu Andorra sagen. Andorra ist also genau, warum das so existiert, das ist nicht so ganz überliefert. Die einen sagen Karl der Große, die anderen sagen wieder andere Geschichten. Also das, da gibt es viele Geschichten dazu. Äh, Tatsache ist eins: der, äh, Ein Bischof ist hier der Staatspräsident und der französische Präsident, aber die haben keine Regierungsverantwortung. Seit, ich glaube, 1993 hat Andorra ein Parlament, das von Volk gewählt wird. Und äh, der französische Präsident und der Bischof, die haben nur ein Fedorecht wenn es im Ausland sind und so Sachen gibt, um, Diplomatie im Ausland, ansonsten ist auch Andorra jetzt in der äh, Vereinten Nationen. Also, äh, wenn es näher interessiert, äh, macht euch selber kundig, ja. das wollten wir nur dazu gesagt haben. Äh, wir haben euch ein paar Impressionen ja gezeigt von Andorra. Uns hat es jetzt nicht mehr gefallen. Also wir wollten jetzt sagen, es ist kalt, es ist windig und wir waren jetzt acht Wochen unterwegs, haben noch ein paar Tage zum Heimfahren und eigentlich haben wir jetzt wieder Freude an unserem Zuhause, oder? Ja, also wir haben natürlich unseren Gustel vollgetankt. Das war natürlich recht günstig. 20 Euro gespart. Ja, das lohnt sich. Und wir fahren jetzt nach Frankreich rüber und das ist jetzt nochmal ein Pass, der, der Offen hat und dann um, bin ich jetzt mal gespannt. Also auf der Karte sieht das sehr kurvig aus, mal schauen wie das wird und vielleicht kann man da auch noch ein paar Impressionen dann euch zeigen. Ja, von dem Andorra, ich wollte das eigentlich im letzten Jahr schon sehen, aber irgendwie... Es liegt ja noch viel Schnee, wir fahren keinen, keinen Ski und wandern sind wir jetzt auch nicht so, dass man eventuell im Tal hätte wandern können. Also von daher haben wir einfach gesagt, wir fahren durch. Ja, wir sind acht Wochen unterwegs und irgendwo wollen wir jetzt dann arbeiten. Wir sind nicht die Langzeiturlauber. acht Wochen das langt ist eigentlich was ich, oder? Das ja, mir, mir, mir reicht es jetzt. Wir ich bin jetzt uns, wieder heim. Ja, wir freuen uns, <lacht> uns jetzt auch wieder auf zu Hause und freuen uns dann, wenn es wieder losgeht. Und Andorra ist eh ohnehin nicht so sonderlich camperfreundlich, also überall die Verbot am Campingplatz. Klar hätten wir gehen können, aber es, es. wir haben keine Lust mehr, wir fahren jetzt heim. Genau. Und wenn ihr, wir bedanken uns erst einmal, dass ihr uns alle begleitet habt, so, so zahlreich. Also, das war ganz toll mit euch, auch die Kommunikation, auch die Menschen, die wir getroffen haben natürlich. Und. Äh, wenn es euch interessiert, dann schaut noch, äh, es kommen jetzt noch im Anschluss ein paar Impressionen mit der Dashcam aufgenommen vom Pass, von der Passüberfahrt. Ja genau. Und das war es dann von unserem Urlaub. Äh, Portugal 2023 und Spanien und Spanien, kurzer Ausflug. Aber Frankreich war ja auch noch ja. drin. Ja. Also, es waren einige Länder, die wir ja. jetzt einfach so durchquert haben. Wir artikulieren uns nochmal dazu, aber wir können auf Abschluss sagen, wir sind sehr zufrieden damit. Ja, uns hat es gut gefallen. Ja. ja, war ein schöner Urlaub. Ja. Also, Und empfiehlt uns wert. Ja. <lacht> Ciao. Also, tschüssi. Macht's gut. Tschüss. Das war's von unserer Portugal-Reise 2023. Wir bedanken uns bei euch für das Interesse an dieser Reise. Eine Zusammenfassung unserer Reise werden wir in den nächsten Tagen noch online stellen. Wir fuhren direkt nach Hause zurück und hatten in Frankreich noch einen heftigen Verkehrsunfall. Dieser wird im Moment b- und verarbeitet. Wir beabsichtigen aber auch davon, ein Video online zu stellen. Alles Gute, bleibt gesund, wir melden uns bald wieder mit einem weiteren Video.